Es fühlt sich richtig an. Ich glaube an Sayoris Zimmer da. Sayori? Aufstehen Kleiner! Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Verletzt das nicht die Privatsphäre einer Person. Aber sie lässt mir ja keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. DDRC Mod, a brand new day. Gute Mod für alle die schon DDRC durchgespielt haben. Noch für einen kurzen Moment. Meld dich. In Ordnung. Lass mich nur kurz aufstehen. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dann solltest du auch wissen, dass es überhaupt meiste Jungs gibt, die auf einen, einen Körperbau wie deinen stehen. Ah! Nekos ist ja noch klumpig. Streckst du dich überhaupt, da, überhaupt an? Naja, schon. Es dauert halt nur etwas länger. Oh man, wenn du das so machst, werde ich noch die ganze Nacht hier sein. Hier, schau zu! Naski nimmt mit den Schneebissen aus der Hand und kippt die Schüssel mit der anderen Hand etwas nach hinten. Außerdem, ich muss hier ab diesem Punkt sagen, was jetzt kommt: Naski is 18 years old. Every character in this game is 18 years old. Okay? PSA over. Siehst du? Zur Bestätigung steckt Natsuki einen Finger in die Masse und leckt ihn genüsslich ab. Ich schicke mich widerwillig an, es ihr nachzumachen. Hey! Natsuki greift mich abrupt am handgelenk Ich will auf keinen Fall deine dritten Finger in meinem Zuckerguss. Deinem Zuckerguss, was? Hast du schon vergessen, wer hier die ganze Arbeit gemacht hat? Ich kämpfe gegen ihren Griff an und versuche, meinen Finger in die Schüssel zu stecken. Da willst du willst doch hoffentlich nicht, dass ich dich als nächstes grün und blau schlage. Das würde ich ja nur zu gern sehen. Ich drücke feste, gerade weit genug, sodass mein Finger den Guss berührt. Triumphierend ich etwas von der süßen Masse auf meine Finger, während Natsuki im selben Moment mit aller Kraft an meiner Hand zieht. Ah, Natsuki zerreißt zukräftig so kräftig an meiner Hand, dass ich mein Gleichgewicht verliere und sie auch in Stocheln gerät ekelig jetzt ist es in, an meinem gesicht gelandet und wessen schuld ist das auf Natskis wange klebt ein großer klumpen zuckerkuss hm. sie versucht das mit ihrer zunge zu erreichen aber es gelingt ihr nicht oh Mann! weißt du was nimm das stattdessen wischt natsky den zuckerkuss mit ihren finger ab bevor sie mir damit von meinem gesicht herumfuchtelt. Das hättest du wohl gern. Ich bin schneller. Ich packe ihr direkt, bevor sie mein Gesicht erreichen kann. Natsuki versucht sich mit der anderen Hand zu wehren, aber die halte ich ebenfalls fest. Also, Bang! <lacht> stopp, stopp. Erst musst du dich dafür entschuldigen, dass du mich jetzt Widerling wieder, genannt hast. Ja, schon gut. Es tut mir leid, dass ich dich Widerling genannt habe. Du weißt doch, dass ich das nicht so meine. Es war nur witzig zu sehen, wie du darauf reagierst. Du machst das aber ständig mit mir. Du sagst irgendwelche dummen Sachen, um eine Reaktion von mir zu be provozieren. Du solltest mich nicht so ärgern. Echt jetzt? Wenn das so ist, dann sollte ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Ja, solltest du nicht. Ich nehme einen Finger, stecke ihn mir in den Mund und lecke den Zuckerkuss ab. wir fertig sind, stellt Nazi alle Cupcakes zusammen, damit wir unser Weg bewundern können. Schau doch, wie hübsch sie alle zusammen aussehen. Ja, das stimmt. Äh, ich, wünsch, ich könnte jetzt einen probieren. Ich wüsste keinen Grund, warum, dass du das nicht tun könntest. Da ging es doch nichts einzuwenden. Ja, aber mein Vater kocht heute Abend. Ich darf mir also nicht den Appetit verderben. Wären es wieder Instant-Nudeln? <lacht> In dieser Hinsicht ist Sayori das komplette Gegenteil. Wenn sie sicher wäre, hätten wir wahrscheinlich schon 10 Cupcakes verdrückt. Hätte sie wahrscheinlich schon 10 Cupcakes verdrückt. Und dann würden, würde sie anschließend noch zu Abend essen. Schon, das ist doch ungesund. Wenn mein Vater kocht, muss ich außerdem so viel davon essen, wie ich kann. Ja, egal. Ich meine, instant sind ja wirklich gut, aber. So viel ist auch nicht gut. Ich meine, das ist auch der Grund, warum sie so. So. So. So. so. Schwerste Entscheidung. Ich, denke, ich liebe dich. Ja. Das sind meine wahren Gefühle. Daher ist es ganz unmöglich dass du mich mehr magst, als ich dich. Das hätte, ich, hätte mir schon viel eher klar sein sollen. Aber nachdem ich Zeit mit den, all den anderen im Club verbracht habe, neue Freundschaften geschlossen haben und jeden Tag viel Spaß mit dir gehabt habe, ist mir bewusst geworden, dass du wirklich die wichtigste Person für mich bist. Daher werde ich all deine Lasten mit, mit, mit dir tragen, solange wir es so wie jetzt jeden Tag weitermachen mit dir an meiner Seite. Weiß ich, dass wir beide glücklich sein werden. Oh man. Yeah. Seyori umarmt mich plötzlich fest. Ich klopfe an Seyoris Zimmertür. Seyori? Aufstehen, Kleiner. Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Vielleicht jetzt das nicht, die Privatsphäre, eine Person? Aber sie lässt mir ja keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. Seja! Welcome to DLC plus Motherfischers! Oh, auch das geht um. nice. Und trotzdem konnte ich nichts tun, nicht tun, was sie von mir gebraucht hätte. Und jetzt kann ich es nie mehr gut machen, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und damit ist das Spiel vorbei. Das Ende von Doki Doki Litch Club Plus. Das Spiel ist doch super, das Spiel, oh, hm, oh hallöle, hallöle, hallöle, es ist nur zum Teil deine Schuld. I'm sorry, I'm sorry, game. Du bist nicht so völlig noch auf der Suche nach einem Kampf für dich. Äh, uh, ich denke schon, aber... Wenn das so ist, könntest du mir dann einen riesigen Gefallen tun? Ich würde dich ja nicht bitten, dass du bei uns mitmachst, aber... Wenn du wenigstens einmal in meinen Club vorbeischauen könntest, würde mich das sehr glücklich machen. Bitte? Ähm, tja, ich habe wohl keinen Grund, ihre Bitte abzulehnen. Und wie könnte ich auch jemanden wie Monika etwas abschlagen? Amen! I Amen! I äh! Eh. Klar! Ich kann mir das hier mal ansehen. Ah, wunderbar. Du bist echt lieber und wusstest du das? Äh, es ist echt keine große Sache. sollten mir dann gehen? Ich werde einfach ein anderes Mal nach den Sachen suchen. Du bist jetzt wichtiger. Und das war also der Tag, an dem ich meine Seele an Monika und ihr unwiderstehliches Lächeln verkauft habe. So bin ich auch seit, seit 10. Februar 2018. Was? Während des gesamten Heimwegs springen meine Gedanken zwischen den drei Mädchen hin und her. Natsuki, Juri und natürlich Monika. Wenn ich wirklich glücklich sein, nach, den, nach dem Unterricht täglich in einem Literaturclub abzuhängen? <lacht> Möglicherweise bietet sich ja die Chance, einem der Mädchen etwas näher zu kommen. Also gut, ich muss das Beste aus dieser Situation machen und das Glück wird mir sicherlich holt sein. Und dann beginnen wohl mit einem Gedicht, das ich heute Abend schreiben muss. So. Oh, ja. Yeah. Mm, yeah. So, ja, yeah, lass mich mal hier kurz speichern, ja. Yeah.